Ein video im schnelldurchlauf weil wir haben ja keine zeit jetzt ist es amtlich kann sich schon einer denken um was es geht geschichte war die gewesen wir wollten jetzt endlich mal rausfinden um wie viel so ein remf charger denn mehr in so ein akku rein knallt die ganze zeit solche aussagen von ja definitiv mehr drin als vorher damit kann man ja nicht so viel anfangen deshalb jetzt hier so ein, ähm, wie heißen die Milliamperstunden Messgerät, mir besorgt und Zellen dran gehabt, die 2600 stunden haben sollen, so wie es draufsteht. Das sind auch alte Zombie-Zellen, also aus alten äh, Laptop-Akkus, die irgendeinen Defekt hatten. Die Zellen raussortiert, die nicht so kaputt waren. Die Zelle ist jetzt mit einem normalen Ladegerät geladen worden von von einem Kumpel. Der hat noch ein normales Ladegerät. Ich habe ja keine mehr, wie ihr wisst. Und nachdem dem entladet hast, also als ich es rangenommen habe, hat sie 4,22 Volt gehabt und ähm, beendet habe ich sie bei 3,57 Volt. Und bis dahin hat sie bei, einem, bei einer durchschnittlichen Entladung von 220-230 mA ihre 2600 mAh gehabt. Da war ich schon sehr verblüfft. Ich, uh krass, die ist ja wie neu. Ne? <lacht> mit einem normalen Ladegerät geladen. Oha, habe ich gedacht, hoffentlich schafft das der EMF-Charger. Aber jetzt habe ich die ganze Spannung schon weggenommen von vorhin. Ne? Er hat es geschafft. Und zwar mit diesem Wert jetzt. Also er hat jetzt, äh, bei 3,5 Volt habe ich hier abgeschalten, und bis dahin hat er über 3 Ampere Stunden hier rausgezogen. Also das sind 400 mAh mehr als normales Ladegerät. Und ich denke, das kann sich sehen lassen. Das hier ist jetzt das Ladegerät, mit dem es geladen worden ist. Und zeig dich mal. So ist das jetzt konzipiert worden. Hier, das ist ein stinknormales 8,5 Volt, 500 Stunden Wechselstromnetzteil. Davon ging es auf den Gleichrichter und dann die normale RMF-Charger-Schaltung ran, wie ihr sie alle so kennt. Hier ist unser Netzteil, 8,5 Volt, 500 mAh, vier Wege Brückengleichrichter mit 1 n 4001 er Dioden. Nach dem Brückengleichrichter geht es auf den Kondensator, 16 Volt, 1000 μF und von diesem Pufferkondensator geht es auf unsere rmf schaltung Hier, wir erwarten ja nicht mehr als 500 mAh in der Spitze, vielleicht mal ein bisschen mehr, wenn es hier gepulst hin und her macht, also dürften... 1 n 4007 Dioden reichen mit einem Ampere, drei Stück. Transistor ist ein Tipp 50 NPN-Transistor. Der Vorwiderstand ist ein 100 Ohm, ein Viertel Watt Vorwiderstand. Der Ferrit ist ungefähr ein Ferrit mit 2 cm Durchmesser. Sieht man den hier an der Seite noch irgendwie? Naja, ah hier gelb. Gelb leuchtet noch ein bisschen durch und ein Powerdraht sieht man davon. Ähm, ungefähr 2 cm im Außendurchmesser der Ferrit, 13 Windungen drauf mit 0,4er und 0,3er Draht, 0,4er der Power Draht, 0,3er der Trigger Draht. Hier wo die zwei dann zusammenkommen, kommt unser Minus raus, hier kommt unser Plus raus und... Jetzt sollte man es tunlichst vermeiden, in diese Strecke hier, vom Plus- und Minus-Output, irgendwas reinzubauen, was da eine Diode oder sowas beinhaltet. Weil dann kann der Puls ja nur in eine Richtung, dann kann es nicht zurückschnalzen. Also hier nichts irgendwie zusätzlich einbauen, so von wegen Verpolungsschutz oder sowas. Stattdessen hier, um zu kontrollieren, ob Strom durchfließt, ähm, äh, ein kleiner mini trafo sozusagen ein kleiner mini ferrit mit äh, drei windungen des fetten drahtes was dann hier durch den minus geht also hier drüben das glaube ich so funktioniert es nicht unbedingt das funktioniert besser wenn man es hier zwischen anzeigen lässt und auf der sekundärwindung dann ähm, in ein paar Windungen mit viel dünnem Draht und dann muss man rausfinden, wie rum die LED rankommt. Dass man da immer nur diesen Back-EMF-Puls misst, der dann die LED zum Leuchten bringt. Dann kann man es hier auch bewerkstelligen, dass so eine Art äh, Anzeige entsteht, äh, die dann anzeigt, ob dann auch was geladen wird in den Akku. Stinknormale Akkuwächter kann man drüber machen. Die funktionieren ja in beide Richtungen. Ne? Da kann man ja entladen und laden. Das funktioniert ganz gut. Da kann ich bis jetzt... Keine negativen Erfahrungen berichten von diesen Akkuwächtern. Und dann einfach zwei Lithiumzellen in Reihe. Und ab geht's. Ja. Eddie, kann man das so sagen? Ich denke mal schon. Ne? Bis später. Oh Wei, jetzt hätte ich mich bald selber verarscht. Und euch mit dazu. Hm? Die, die hier tolle 3000 mAh hat, das ist ja auch eine 30Q, die hat ja auch so 3 Ampere Stunden. Also ähm, streicht das mal wieder jetzt kurz mit den äh, 2600 mAh Zellen, wo 3 Ampere reinpassen. Ich hey Leute, nehmt es mir nicht übel. Aber ich habe hier nicht die Aufgabe, das zu beweisen. Hm. Ähm... Beim nochmaligen test mit einer 2600 zelle war sie dann bei 2700 milliampere und hier bei 3,7 volt das heißt 0,2 volt bei 0,3 bei 3,5 volt hätte sie erst abschalten sollen und da habe ich hier ein bisschen am usb kabel gewackelt und alles war am arsch gewesen die die die ganze schöne messreihe war kaputt also ich kann es konnte hier nicht zeigen da habe ich mir gedacht ach, lass es gehen ich für mich weiß dass es dass es so ist dass das Meer drin ist mitten naja ihr wisst schon ja und ich muss hier gar nichts beweisen das ist immer das schönste du bist was immer dann am besten wenn es einem eigentlich voll scheißegal ist <lacht>